Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, und ich rufe da zur offenen Diskussion auf, aber Diskussion zum Thema bitte. Ne? Ansonsten, wer sich nie ans Thema hält, den schmeiße ich raus. Ich weiß, ja, ja. Meinung sagen. Das es. nee, mein Bezirk AT, also Österreich. Ähm, so ähnlich wie der Artikel von heute Morgen, WHO ändert Haltung, Haltung zu Lockdowns und spricht sich nun dagegen aus, und da wird das. Praktisch das Ganze nochmal, was ich vorhin schon äh, thematisiert hatte, nochmal genauso geschrieben. Ähm, was mich wundert auf meinbezirk.at, äh, da kommen dann aber auch noch äh, wirklich gewichtige Links. Also ich verlinke euch diesen Artikel auf jeden Fall. Und dann kommt noch ein Artikel. Höchst interessant, äh, derjenige, der hier, und das ist nicht nur irgendwas, dieses Main Bezirk also... Ach, jetzt kann man es nicht so richtig sehen, das Ding geht richtig rum in ganz Österreich, also Donnerwetter. Der Verfasser dieser, dieser vorhin, oder ich zeige es nochmal, dieser links hier zum Schluss, höchst interessanter Artikel, der Verfasser ist Dr. Peter F. Meier, Polizist Science and Technology, Studium Physik und dann kommt frühere journalistische Tätigkeit, Donnerwetter, also der der ist nicht irgendwer. Eine Salzburger Nachrichten oder die Presse, äh, das ist schon ein Ding. Äh, Telekom Presse und so weiter. Also das wundert mich alles. Aber bevor ich die Frage stelle, ähm, noch ein paar Kleinigkeiten. Oder, nee gucken, gucken wir mal. Iso Cars hatte mir diesen zu diesem Artikel gezeigt. Ich habe natürlich verfolgt. Allerdings hatte ich den anderen schon gemacht. Und den zweiten Artikel, den habe ich mir auch nochmal angeguckt und zwar die WHO sagt, 10% der Weltbevölkerung sind infiziert und die Letalität von Corona ist nur 0,13%, was ja herzlich wenig ist. Hier glaube ich geht es, das ist nicht der Meier, sondern das ist Ioannidis, äh, ähm, geht es darum, was dieser Professor Ioannidis schon die ganze Zeit vorausgesagt hatte und das war wirklich interessant und nur ich lese euch mal einen Satz davon vor, ihr könnt euch den Rest nochmal selber durchlesen, aber wir wissen das eigentlich schon. So, und dieser Wert, diese 0,13%, diese Letalität, also wie, wie tödlich das ist, bezogen auf die Infektionsrate von nur 0,13%, und dieser Wert entspricht einer ziemlich normalen Grippe, bei der niemand auf die Idee käme, eine Pandemie auszurufen, Maskenpflicht einzuführen, Kinder den Schulbesuch zu verweigern, die Wirtschaft von ganzen Ländern an die Wand zu fahren und weltweit über eine Milliarde Arbeitslose zu produzieren. Dann noch die Kreuzimmunität und so weiter und so fort. Ähm, Nochmal vielen Dank an den iso Cars. Ja, also das war wirklich sehr interessant. Und jetzt guckt euch mal die Videos in der letzten Zeit an, die ich zu diesem Thema veröffentliche. Gesundheitsämter kritisieren. ARD haut voll rein. Das war ja wirklich sehr seltsam. Hendrik Streeck forderten Ende der ganzen Geschichte. Rechtsmediziner erzählen aus ihrem Nähkästchen. Dann mal wieder ein paar Fremdwörter, Evidenz und Empirie und so weiter. Keine Rechtsgrundlage, also die Schule darf keine Maskenpflicht ausüben und alles solche Sachen. Und ja, das wundert mich. Und jetzt die große Frage ne? hier. Wirtschaft und Ärzte laufen Sturm gegen den ganzen Kram und wackelt die Pandemie. Da macht sich der Dr. Wegscheider lustig und die WHO, wie schon erwähnt, die verurteilt die Sperren. Jetzt die große Frage, liebe Leute: Irgendetwas stimmt hier nicht. Die können doch nicht vorher sagen, äh, alles schlimm und jetzt sagen sie das, was. Dr. Wodak, Dr. Bakhti oder Professoren, die Professoren und Doktoren und Schiffmann und wie sie alle heißen, was sie alle schon die ganze Zeit vorausgesagt haben, was wir alle schon wissen, sagt uns jetzt plötzlich der Mainstream so deutlich, dass es schon auffällt und das aus allen Rollen, äh, ich möchte nichts in den Mund legen, aber ich habe so eine ganz große Befürchtung, jetzt kommt der große wirtschaftliche Crash, der sowieso gekommen wäre und man hat jetzt eine schöne Ausrede, um zu sagen, ja, also wir waren das nicht. Der Crash, der lag nicht an unserer Politik und an unserer Misswirtschaft, sondern der Crash, der lag ja an Corona und wir wussten ja damals gar nicht, wie gefährlich das alles äh, sein könnte und daher diese, äh, tut uns leid, überzogenen Maßnahmen. Oder, an was glaubt ihr? Wir müssen uns wappnen. Ich meine jetzt nicht, wie die Prepper hier, wie die Verrückten wieder Klopapier kaufen. Das meine ich damit nicht. Sondern einfach, ja, nee, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte eure Meinung nicht zu so sehr beeinflussen. Was glaubt ihr? Ihr könnt hier unter diesem Video gerne mal kommentieren. Aber wie gesagt, zum Thema. Und nicht, ich weiß auch noch was und das ist auch noch interessant in Teilen, Teilen, Teilen. Ich lösche jeden Tag, ich verliere jeden Tag um die 100 Abonnenten und krieg um die 150 oder 200 dazu. Ist mir komplett egal, aber ich habe den Kanal sauber. Ich habe nämlich die Nase voll, <lacht> andauernd noch irgendwelchen Kram hinterher zu rennen, den wichtig Wichtigtour hier noch veröffentlichen wollen. Gut, also ich glaube Aufgabe ist klar, lasst uns drüber überlegen, weil dann er gewinnen wir Erkenntnisse. Erkenntnis, die uns helfen, über die Krise dann wirklich hinwegzukommen, denn die kommt. So oder so. Und ja, ihr seid dran. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht was, und zwar kommentiert in diesem Fall zum Thema und macht das gut. Also, bis dann. Tschüss.